An Auschwitz scheitert jede Gewissheit. Auschwitz, das ist Synonym für den planmäßigen industriellen Völkermord an den europäischen Juden, für die nationalsozialistischen Verbrechen, für die Unmenschlichkeit im Menschen. Wir gedenken nicht als persönlich Schuldige, aber aus der Schuld die Deutsche in den zwölf Jahren der NS-Diktatur auf sich geladen haben, wächst uns nachfolgenden Generationen eine besondere Verantwortung zu. Uns allen.